Warum wir uns ausgerechnet für diesen Nikolaus entschieden haben? Nun, es ist ja fast der einzige Nikolaus, die anderen sind ja alle Weihnachtsmänner. Die Idee mit der Dose fanden wir besonders gut in diesem Jahr, weil dadurch natürlich nochmal ein bisschen Nachhaltigkeit entsteht und ähm, ja, ein bisschen was für einen guten Zweck zusammenkommt vielleicht auch. Kleine Anekdote übrigens, da wir das schon seit vielen, vielen Jahren machen hatten wir ähm, das auch in der ersten Bundesliga-Saison des, des SCP bereits ähm, die Nikoläuse unseren Kunden geschenkt und ähm, wir hatten noch einige übrig. Und ähm, zu der Zeit hatte die Mannschaft des SCP vor den Spielen die Angewohnheit, immer einen kleinen Spaziergang zu machen, immer auf der gleichen Strecke. Da haben wir uns überlegt, gibt es für die Spieler Nikoläuse. Die sind ja auch alle gut losgeworden, die wurden sehr gut angenommen, nur einer, der sagte, ihr wisst doch Leute, ich bin gläubiger Muslim und das mit dem Kreuz da drauf und so, da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Aber der war leicht zu überzeugen, dann am Ende doch gesagt, weißt du eigentlich, wer das ist? Ja, nee so genau nicht. Der kommt aus Myra, das also aus Demre, das ist ein Türke. Da war der Drops dann auch gelutscht und wir sind den letzten Nikolaus dann auch noch gut losgeworden.